Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir am Kanal von Alpine Momente. Ihr seht nun Teil 1 eines Dreiteilers, wo ich gemeinsam mit dem Flo unterwegs gewesen bin. Der Flo und ich, wir sind aufs Alalin auf, über den Normalweg, dann weiter über den Fehkopf auf den Alpubel rauf. Und ich habe mich dazu entschieden, aus dieser einen Tour drei Teile zu machen. Warum ist ganz einfach erklärt. Wenn das jemand nachmachen will, das allerliegen gilt mehr oder weniger als einfacher 4000er, da. ähm, Dann hat er jetzt im ersten Video die Möglichkeit, dass er sich die Tour mal genauer anschaut. Er hat die Möglichkeit, dass er im zweiten Video die Tour auf dem Fehkopf, den man auch wieder gleich retour gehen kann, anschauen kann. Und er hat die Möglichkeit, im dritten Video den Alphobl dann anzuschauen. Dementsprechend ist die eine Tour, die wir gemacht haben, eigentlich mehr oder weniger als drei eigenständige Touren zu sehen, die jeder machen kann. Und darum habe ich mir einfach die Einfachheit halber und der Struktur halber entschieden, dass ich da drei verschiedene Touren draus mache, sodass sich da wirklich jeder äh, für sie was rausziehen kann. Ist das was für einen oder ist das nichts für einen? Ihr seht jetzt in Teil 1, wie eigentlich aus einer Nordwandbegehung, also der Planwort dementsprechend so, äh, der Weg über den Normalweg drauf geworden ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe auch Audio-Kommentare eingesprochen, weil ein paar Files beschädigt gewesen sind. Ich hoffe es gefällt euch, wenn das der Fall war und euch die Arbeit gefällt, gerne wieder Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, weil dann versäumt ihr Teil 2 und 3 nicht mehr. Und jetzt sind hier auf, Film ab, viel Spaß! Nach der Tour ist vor der tour gell Flo? Jawohl. Mahlzeit. hast dir gut schmeckt. Wurst. Und ich habe einen ganzen Meter Wurst. So viel habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. Aber wir haben morgen wieder eine Tour vor. Und da muss man sich ein bisschen vorbereiten. Mit einer Meter Wurst. Mit einer Meter Wurst. Mahlzeit. Gewaltig. Das war einmal... Was war das? Äh, Makarone mit mit und Ja. Und das war einmal mit Meter Wurst. War auch Pippi-Fan. Jetzt hat der Franz... Mit eine Meter Wurst im Bauch. <lacht> das wird ein gepflegter Schiss. <lacht> Was reingeht, kommt doch was. So, einen guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt in den saas geschlafen, in einem Hotel. Und das Coole ist, wenn man da hinten in den Hotels schläft, bekommt man ab und zu so einen Bürgerpass. Und mit diesem Bürgerpass kann man im ganzen Saastal mit den Bahnen fahren. Und wir fahren jetzt zum so Mittelallerlin auf. Und da können wir bis zur Bahn Felskin kostenlos fahren. Wir müssen nur ja den Differenzbetrag Felskin mit Lalalin bezahlen. Das ist eine richtig coole Geschichte, die da das Saastal eben im Tourismus anbietet. Welcome to Saas-Fee. Die Bergsteiger hilft haben wir gesagt. Ja. genau. Wir sind gerade im Parkhaus von Saas-Fee. Jetzt schauen wir, wo es rausgeht. Ich glaube, da ganz oben. So Saas fee das ist eine autofreie Stadt, ähnlich wie Zermatt. Da haben wir da im du das Auto geparkt. Und das ist voll cool. Flo hat gerade eine Schimpffahrt gesagt, aber das schneide ich nicht raus Ich ja, glaubt, er hat sein Ticket vergessen. Auf jeden Fall, wir sind mitten in der Stadt angekommen und da vorne sehe ich es eigentlich schon dazu. Links die Nordwand vom Alalin, und dann den ganzen Grad um mich, das ist der Fehlkopf auf dem Alppubbel Die Traversen wollen wir machen, wenn es aufgeht, schauen wir mal Wie ist die bescheidene Laune? Super! Super, das Wetter super! ist Bomben. Bombenwetter! Hoffentlich bleibt es so da ist der Alpine Express. Mit der Bahn schafft man es innerhalb von 40 Minuten von Sasvee bis aufs Mittlallalin auf ca. 3500 Meter rauf. So, wir gehen jetzt nochmal durch 1. sind jetzt hier oben am draußen draußen draußen wir draußen draußen draußen draußen draußen draußen draußen es draußen draußen draußen draußen draußen draußen Flo und ich, wir haben uns entschieden, die Nordwand ist uns zu blank und unser Primärziel ist die Überschreitung über den Teekopf auf dem Altpubel und darum gehen wir mal ganz normal ins Heejoch ich glaube was ist das, das ist die Scharte zwischen Alalin und Teekopf das auf ihre. Ja, da jetzt ihr es, man kommt da übers Skigebiet her, der Flo hat sich die Jacke schon auszogen, muss einmal da Lift gequert werden und darüber geht Jetzt erstmal Richtung Normalweg, Alalin, es kann auch sein. Ich habe die Tour schon mal gemacht, Die verlinke es euch oben. Kann sein, dass wir einen Abstecher aufmachen. machen, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Hier sehen Sie einen natürlichen Alm- und Wiesenwanderer mit seinem natürlichen Element. Herr Altuber, was sagen Sie zu den aktuellen Wiesenverhältnissen? Wir haben jetzt hier weißes Wiesenpulver. <lacht> das sind eindeutige Kärntner Schneekristalle. Wenn du mal oben leicht schaust, das habe ich nämlich am Mölder aller Gletscher gelesen, ja. dass die Kärntner Schneekristalle weiß sind. Das ist die Besonderheit okay. von der Art. Das könnte sein, dass genau. der Wind äh, die Schneekristalle hier verfrachtet genau. hat und dass sich hier eine neue Art von ähm, Wiesenkristallen bildet. Genau ja. Also das ist ganz, kommt ganz selten vor, dass ja. sich eine neue Vegetation hier bildet. Ja. Aber fesches oder? Jetzt Ja. Jetzt gehen wir da auf diese schönen Alm und Schneewiesen wandern. Genau. Und weiter. Hier sehen Sie sehr viele Edelweiß. Hier ist ein Edelweiß zum Beispiel. Die heißen Edelweiß, weil sie Edel und Weiß sind. Genau. Ganz genau. Und sie leuchten, sie, sie, sie glitzern ein wenig. Und hier sehen Sie ein Müllweiß. Das kommt in dieser Region wirklich oft vor. Das ist eine neue Pflanzenart, die wird immer populärer mit dem Massentourismus in den Bergen. Äh, ja. Ein wunderschönes Exemplar, wie Sie sehen. Eventuell sogar noch verfeinert mit etwas Rotz oder etwas Ähnlichem. Man weiß es nicht genau. Kleine ja, vorweg weg, Wir gehen an Aktuell nicht angeseilt am firmbedenkten Gletscher. Das ist nicht der Meinung. Dessen sind wir uns bewusst. Wenn es für uns heikel wird, seilen wir uns an. Als Ersatzmaßnahme haben wir vollständige Gletscherausrüstung bereits angelegt. Bis jetzt ein einfacher Gletscherhadscher in einer Gut ausgetretenen Spur und da ist jetzt die berüchtigte Leiter vom Normalanstieg aufs Alalin. Nein, ich bleib schon da. Ja, so schaut die Leute da aus, Leute. fast ein bisschen Himalaya-Feeling. Der Flo hat gesagt, er wart unten, dann kein filmen. So ist da der Tiefblick. Und schon ist man da herum. So ist es. Sehr schön. Ja, und da geht jetzt der Normalweg weiter. Da geht jetzt noch Spalten durch. Nein, so schüch geht es da nicht zu. Spalten ist da Flug, gell? Genau. Da geht es dann wieder Spalten und einmal weiter. Da setzt das Loch noch einmal von oben. da ist jetzt noch eigentlich die Spaltenzone, die Orge vorbei. Oben kommen dann auch noch einmal ein paar. Oh, das sind die Großen. Genau an der Stelle trennen sich jetzt die Wege. Rechts geht zum Fährkopf zur Überschreitung von diesem Grad, Das ist das, was wir noch machen werden. Und da links geht es jetzt an den Normalweg aufs Allerlin rauf. Wenn man in knapp unter 3800 Meter. Das heißt, es sind ein bisschen mehr als 200 Meter auf dem Gipfel. Wir sind jetzt wieder aus dem Plankkreis heraus, es flacht ab und der Gipfelanstieg ist noch mal ein bisschen steiler wie 30 Grad. Da seht ihr die Seilschaften vorne. So geht es dann nach links rauf. und ich starten jetzt den Gipfel am Besuch ab. Jetzt gebt euch einmal dieses geniale Panorama, was sich auftut, wenn ich jetzt da oben auf den Grad Ist das nicht herrlich? Im selben Moment wie wir zwei. war, hast das jetzt gesehen. Das ist doch abartig, oder? Schaut euch das an. Wahnsinn. Also sorry. Ich muss zu sagen, das ist episch. Das, so. das ist genial. Genial ist das. Jetzt wieder voll rein, voll geil. Ja, so, ich finde das Gipfelkreuz-Hepfen da oben für euch nie. Das sind ein bisschen viele Leute da, die sind nicht ganz aufgegangen, aber wenn Sie es so noch irgendwo wollt, im anderen Video habe ich es euch eh verlinkt. Wir machen es uns jetzt da vorne ein bisschen gemütlich, chillen ein bisschen und dann gehen wir eigentlich zu unserer richtigen Tour, die wir vorgehabt haben, wir. die Fehkopfüberschreitung. Aber ist eh okay für die, oder? Dass wir jetzt nicht auf sind. Passt. Da ist Hütze drinnen. Hütze, huu, wo bist du? Ihr seht dass da am Normalweg spielt sie wirklich viel ab. Oh, aber nice, nice, nice. Ich war da Flora. In den folgenden Videodateien ist das Audio file beschädigt drum wieder mal ein eingesprochener Text von mir. Hinterlasst es mal gerne in die Kommentare, ob der Text wertvoll gewesen ist. Der Flo und ich sind abschließend ins Feejoch abgestiegen. Dabei haben wir noch zwei größere Spalten passieren müssen, bei denen die Brücken gut gefroren gewesen sind, wie ihr im Video gut sehen könnt. Abschließend ist zur Tour aufs Allerlin über den Normalweg zum sagen, dass es sich dabei wirklich um einen einfachen 4000er handelt, den jeder, der die Kondition für rund 600 Höhenmeter im Auf- und Abstieg mitbringt, mit einem Bergführer besteigen kann. Für einen unerfahrenen Alpinisten sind die Holzleiter und die Spaltenzonen mit Sicherheit das Highlight der Tour. Ich habe es zwar eh schon ins Video geschrieben und auch direkt vor Ort gesagt, dass das nicht angeseilte Gehen am Gletscher nicht die Lehrmeinung sind, Weiß jetzt aber dezidiert noch einmal darauf hin. Für uns hat es bei den Verhältnissen zu 100% passt und die Berge sind eine Möglichkeit, wo man die Freiheit ausleben kann. Für uns ist bei dem Abschnitt der Tour das Risiko von einem Spaltensturz genau gleich groß gewesen, wie wenn wir angeseilt unterwegs gewesen warraten und beim Spaltensturz das Seil gerissen waren. Ein Restrisiko, das gibt's freilich immer in den Berg. Ja Leute, das Video auf Salalin endet jetzt und da im Fejoch, glaube ich, heißt es, wo wir gerade sind. Und ich hoffe euch hat die Tour gefallen. Wer die Tour noch machen will und absteigen will, wir befinden uns im Video gerade eigentlich direkt am Normalanstieg auf Salalin, also einfach diesen Weg wieder runterhatschen, aufpassen, dass man nur früh unterwegs ist. Die Schneebrücken werden immer weich, je später der Tag ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr versäumen wollt, Sie Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und die nächsten zwei Videos werden bald folgen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao für euch, bis zum nächsten Mal.